Brauchen Sie von mir eine Anleitung für Ihre Beziehung? Nein! Warum? Viele suchen eine allgemeine Gebrauchsanleitung, was tut man in einer toxischen Beziehung oder wie wehrt man sich gegen einen narzisstischen Partner und so weiter. Aber glauben Sie wirklich, eine objektive Diagnose mit Ihrem Partner erstellen zu können? Wenn Ihre Einschätzung vom Partner falsch ist, was hilft Ihnen dann der beste Therapievorschlag? Was Ihnen tatsächlich hilft? ist herauszufinden, wie Ihr einzigartiger Partner tickt und was er oder sie braucht, damit Ihr gewählter Partner Ihnen gut tut und nicht unter welcher Störung er leidet. Im Video Start erfahren Sie, wie Sie Ihre ganz individuelle Gebrauchsanweisung für Ihre Beziehung herausfinden können.